Schönen guten Morgen, hier ist Sabine von 1-3.de bis und heute habe ich mal eine ganz andere Art von Video, nämlich ein Interview und zwar mit Nydia und mit Rebecca von The Nephi Business. Also, da freue ich mich jetzt ganz herzlich, dass die zwei da sind und ähm, habe einige Fragen vorbereitet, denn ich bin bestimmt nicht die Einzige, die bis vor einiger Zeit nicht so ganz genau wusste und nicht so ganz sicher war, was The Nappy Business eigentlich erreichen möchte. Ich meine, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist, aber am Anfang war ich auch echt skeptisch. Das hatten wir ja auch vor kurzem schon mal das Thema. Mhm. Und ähm, da gebe ich jetzt gleich mal an Lydia und Rebecca weiter. Also, erstmal, wer seid ihr überhaupt? Also, wer ist Lydia? Wer ist Rebecca? Was, wo kommt ihr her? Was macht ihr? Warum? Wieso? Weshalb? Genau, also. Anfangen? Vielleicht müssen wir kurz einfach nochmal sagen, was The Nappy Business kurz ist. <lacht> <lacht> ähm, also um die Frage zu beantworten, wer wir sind, wir sind die Gründerinnen und Geschäftsführerin von The Nappy Business, also eigentlich von Freier und Frick UG, falls ihr da eine Mail bekommt und da steht Freier und Frick UG drunter, das sind auch wir. Und The Nappy Business ist das Projekt und ähm, wir haben auch die Stoffikon und die Stoffikon -Line. Als Arbeitsbereich. Und The ähm, Neppy Business kümmert sich um Weiterbildung, Professionalisierung und Netzwerk von äh, beraterinnen Das heißt, ähm, ja, ein. Ja, ein großes Sammelsurium an verschiedenen Themen, die einfach genau. die beratung verbessern und professionalisieren sollen. Genau. Und wir beide sind SelbstberaterInnen, also ähm, ich noch aktiv. Ähm, im, in der direkten Beratung und auch mit Mietpaketen und so weiter. Und Rebecca, bei dir ist... Ich, ich mache es als Hobby. <lacht> also ich suche mir sehr gewählt aus, ob ich Zeit habe, noch eine Beratung zu machen. Mhm. Ich habe noch ähm, Mietpakete laufen. Das läuft so nebenher ein bisschen, ähm, einfach als ja. Zusatzverdienst, weil der Neppy-Business und StoffiCon und StoffiConline Stoff sind einfach ein... Hauptberuf, also quasi mehr als ein Hauptberuf äh, nimmt es einen von der Zeit. Und ähm, da, da habe ich nicht Zeit, noch gut zu beraten. Und ihr habt ja bestimmt auch noch Familie. Ich meine, das muss man ja, ja <lacht> auch genau. so sehen. Wie seid Wir ihr sind überhaupt dazu überhaupt dazugekommen, zu werden? Und wo habt ihr eure Ausbildungen gemacht? Rebecca, schieß los. Ja, ähm, ich äh, bin schwanger geworden, aber ich habe schon vor der Schwangerschaft äh, mich für und interessiert, komischerweise. Ähm, ich habe so aus, ähm, ich würde sagen, Nerdgründen ähm, Leitmedium gefolgt. Das ist der Mann von Frau Mirau und über den bin ich zu Susanne Mirau gekommen und hab, bin der dann irgendwie so ein bisschen gefolgt, weil ich schon dachte, okay, mhm. ich plane bald äh, ein Kind zu bekommen. Wie gehe ich das an? Und sie macht ja sehr viel zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Und so bin ich auf einen Beitrag zu Stoffwindeln gekommen. Ich glaube, sie hat ähm, viel Windelmanufakturwindeln benutzt mhm. und ähm, das war dann der Einstieg. <lacht> und damals gab es echt noch nicht viel. Ähm, also hier gab es keine Beraterin und so und ich habe mich dann sehr viel selber informiert. Und irgendwann bin ich dann äh, drauf gekommen, oh, ich möchte das anderen Eltern irgendwie auch zeigen, das ist so schön, das macht so viel Spaß. Und dann ähm, sind mir die stoffwindel irgendwie in die Timeline geflogen und dort habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Wann war das äh, so ungefähr, so Jahresmäßig? Äh, 2016 ja. äh, ist mein Großer geboren und 2017 habe ich dann die Prüfung gemacht. Und bei dir? Genau. Bei dir? Ziemlich ähnlich. Also ich glaube, klassischer Stoffwindelberaterinnenweg weg ist, oh, ähm, ich will irgendwie mit anderen Sachen wickeln als mit Wegwerfwindeln. Und bei mir war es auch so, dass ich über einen Blogbeitrag gestolpert bin. Ich hatte schon in meiner äh, Einkaufsliste, ich, im ersten Kind schwanger, ähm, diese Windeleimer mit diesen Trommeln und dachte so, oh mein Gott, wie viel Müll das ist. <lacht> das, ist das kann ja, ich sagen. Und ich dachte so, das geht nicht und ich hatte nach einem Mobile gesucht für den Wickeltisch und dann bin ich bei ähm, Wunschkind, Herzkind, Nervkind auf einem Blogbeitrag, ähm, auch 2016 äh, gestoßen und die hat dann eben den Wickeltisch mit Stoffwindeln auch gezeigt und ich so, bitte, ich möchte es haben und dann war es halt total äh, drin und ich wusste auch nicht, dass es Stoffhündelberaterinnen gibt. Ich habe dann ähm, im Sommer 16 ein Kind bekommen mit Hüftdysplasie. Das heißt, wir hatten so eine Schiene hm. mit so einem kleinen Streifen, den man aufmacht. Und dann wir sind absolut nicht klargekommen mit den Stoffwindeln in, in der Newborn Phase. Und die sind dann erst gewechselt, als die Schu äh, die Schiene abgeschult war, mit so sechs Monaten ungefähr. Und ich bin trotzdem dran geblieben und ich fand es so mega gut, auch weil ich gesehen habe, wie viel Müll das tatsächlich auch dann ist mit so einem Kind. Ja, das war krass. Und dann haben wir ähm, kam ich bekam ich über Instagram auch von irgendjemandem. Ah, ich mache jetzt hier die Ausbildung und ich so Ausbildung. Ich berate ja eh schon dauernd irgendwie. Also es ist, ähm, ich komme auch so aus dem Beratungsbereich so und ähm, ich kann das glaube ich. Ich muss immer beraten. Ich kann gar nicht ohne beraten. <lacht> Automatisch. Automatisch fragen sich Leute irgendwas. Nein, aber ähm, Tatsächlich hatte ich dann so in der Krabbelgruppe Mama, sie so, oh aha, hm. und dann hatte ich auch eine Mama, die ist dann umgestiegen und die hat mich dann halt eben auch gefragt. Und dann dachte ich so, okay, also jetzt mache ich das hier eh schon und wieso sollte ich dann nicht das auch, ich bin ja eh in Elternzeit, why not? Und dann habe ich mich bei den Stoffelenexperten ähm, erstmal den Online-Kurs gemacht, ich im April 17 und im November 17 dann eben den Praxistag, den es damals noch in live gab. Ähm, und da habe ich Rebecca getroffen. Da habt ihr euch dann kennengelernt. Ja, ich genau. glaube so 2016 äh, war Stoffwindel-Experten noch so ziemlich die einzigen, die eine genau. Fortbildung, Ausbildung ja. überhaupt angeboten haben. Man muss ja jetzt auch sagen, Stoffwindelberaterin an sich ist ja auch gar kein geschützter Begriff. Es ist keine ähm, anerkannte Ausbildung in dem Sinn, dass es einen IHK-Abschluss hat. Äh, jeder, jede ja. kann sich im Grunde genommen als Stoffwindelberaterin ja bezeichnen. Wie kam es denn jetzt, also was waren denn jetzt eure Gründe dafür, überhaupt eine ähm, ja doch auch finanziell aufwendige Ausbildung jetzt erstmal in Angriff zu nehmen? Also Lydia, du hast gerade gesagt, du kommst selber so aus diesem Bereich der, der Ausbildung. Ich glaube, du bist in der Hochschulausbildung auch tätig, richtig? Ähm, das heißt, du hast ja im Grunde genommen schon... Ein gewisses didaktisches Hintergrundwissen. Aber wieso ja. hast du jetzt entschieden, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung, obwohl ich ja selber schon Praxiserfahrung habe, hab, du ja auch, Rebecca, um dann eben anderen das zu vermitteln. Was also ich habe auf jeden Fall nicht die Ausbildung gemacht, weil ich dachte, uh, ich brauche noch Didaktik oder irgendwas. Mhm. weil Sondern ähm, wenn man selber mit Stoff wickelt, dann hat man ja auch so ein System, man hat irgendwie so. Also 2016, ja, wir reden von 2016, Melovia Sky. Ja. Also Melovia ja, war das Ding und die haben auch mit dem Melovia gewickelt. Das heißt Überhose. Mhm. Ich hatte hier acht Melovias mittlerweile oder so. Und ähm, ich hatte von ähm, Welt so ein Newborn-Paket, was ja nie am Kind war. Es war genau mhm. eine Windel am Kind von diesem Paket, die nicht gepasst hat. Mein Kind war ja, auch ein spänke. kleines, speckiges, sehr großes Kind. uns mit sechs Monaten nicht mehr gepasst. Tada. Ja, und ähm, ich habe aber tatsächlich auch gedacht, erstens mache ich die Ausbildung, weil ich mehr wissen möchte darüber. Also ich wusste ja, okay, es gibt noch snap in Ones, es gibt noch all in Ones, es gibt noch All-in-Threes. Da haben wir auch eine ausprobiert von Kula di Tebi und die war irgendwie Briefmarkengroß für mein Kind, so ungefähr. Also dachte ich, das kann nicht sein, dass das, das und die überall aus, also sie hatte immer dieses Maurer Dekolleté und ich dachte, das kann nicht sein, dass das nicht, das, also irgendjemand muss das doch gut finden, wieso? Und ähm, dann wollte ich einfach auch wissen, ich wollte wissen, was ist das denn alles? Und wenn ich jetzt schon anfange zu beraten, dann soll das mit Hand und Fuß sein und nicht einfach nur so, ja, also ich benutze ja Melovia und deswegen sind die ganz toll. So und dann ähm, ist die nächste Mama, die kommt mhm. und sagt ja, bei uns passt die nicht. Ja schade, habe ich halt keine Alternative. Das wäre ja blöd. Oder auch wenn ich jetzt überlege, okay, stocke ich mein Sortiment auf, um ein bisschen mehr zu zeigen. Was kaufe ich denn da? Ähm, ja, das war so der eine Grund, dass ich wissen wollte. Wir hatten zum Beispiel auch ganz am Anfang äh, hier Stinkewindeln, weil wir den Wetback hing, der hing mhm. so, dass dann irgendwann am Laufe des Tages die Sonne drauf schien. War ungünstig. Ähm, das wusste ich aber in dem Moment nicht. Ja, und solche, solche Dinge, die habe ich dann einfach auch, wollte ich dann einfach wissen, warum, es, mhm. warum ist das war was was kann ich tun, damit es eben nicht äh, scheitert, diese Projektstoffe für andere Eltern. Ja, der andere Punkt ist, wir leben in Deutschland, man braucht ein Zertifikat. Ja, <lacht> ja so ein bisschen ist es so. Also ja. ähm, dieses, äh, ich kann dann sagen, ich habe da eine Ausbildung gemacht, die ja dann eben auch mich dazu führt, dass ich darüber wirklich was weiß. Ähm, viele äh, Shops haben ja auch, wenn du mit denen kooperieren möchtest oder irgendwie Testpakete haben möchtest oder Rabattcodes, fragen die ja eben auch nach einem Zertifikat. Ne? Bist du ausgebildete Stoffbindeberaterin? Ja, dann gib mir bitte dein Zertifikat, damit wir wissen, du willst das nicht nur für deinen Stash haben und du machst hier wirklich Beratung. Genau. So. Ja. Ich muss so lachen, das es ich bei mir... Ähnlich. Und ich glaube, das ist, weil wir auch beide eben aus diesem Studi also wissenschaftlichen Hintergrund kommen. Bei mir ging es wirklich darum, ja, ich kann mir jetzt zwar irgendwie Sachen anlesen, aber ich will halt einfach fundiert Wissen ähm, bekommen. Ich will Wissen, nämlich ich ich will wissen, warum, was ist, wie es ist. Ich will wissen, es kann ja auch sein, dass ich was gar nicht äh, auf dem Bildschirm habe und ähm, das äh, mir da dann erzählt wird, äh, weil das irgendwie ein Ding ist, das alle wissen, nur ich nicht oder so. Also das war wirklich meine... meine mein Ausbildungsbedürfnis war nach mehr Wissen. Und ich glaube, das ist auch das, was hinter dem Nappy business viel. Also... Mhm. und war es auch da, zu dünn, ne? Wir wollten ja, einfach auch halt, mehr wissen. Genau, und es ist ja jetzt immer wieder das Thema. Wir lesen irgendwo, ja, Wolle reinigt sich selber. Und dann denken wir, ja, cool, aber warum reinigt sich Wolle selber? Stimmt das überhaupt? Und dann, dann geht hier die Bibliotheksrecherche los und dann holt man sich irgendwie zehn Bücher und guckt nach mhm. und Quellenrecherche und das fließt dann alles in die Arbeit. Ähm, ja, und Artikel dann wird ein kleiner Blogartikel drauf. Wolle reinigt sich selber, weil... Ja, oder, wir, oder eben das fließt dann in unsere Ratgeber, die wir dann haben. Ja, stimmt, äh, jetzt ja. auch, Im Moment äh, sind wir mit Wolle waschen beschäftigt und machen da super viel äh, Recherche und lernen echt sehr viel über Waschmittel <lacht> und Wolle. Und Chemie. Und ich Gefühl, Chemie. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich, <lacht> ich habe gerade ein Chemiestudium angefangen, aber das ist, glaube ich, der Drive auch hinter vielem. Oder ja, es ist ein Drive hinter dem, was wir machen, was ja. auch Und einfach diese, ja. dieser Wissensdurst und ähm, auch Erklärungen haben wollen und nicht irgendwie das einfach hinnehmen. Weil ich weiß auch, ich habe angefangen mit Windelwissen und der DM, ähm, dieser die äh, mhm. ja, ja. genau alle. diese DM-Kombi Und das oh, würde ich jetzt heutzutage ja. nie mehr äh, so machen. Aber das lernt man halt auch alles ja. erst, indem man sich damit auseinandersetzt und... Ähm, als wir angefangen haben, gab es halt diese, ich, es gab nicht so viel, wo man das mhm. vergleichen hätte können, was für Alternativen mhm. gibt es. Also wahrscheinlich schon, aber es ist nicht an einem Ort. Also das ist, ja. Ja. Und das ja, das stimmt. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen, geht mir auch so. Und ähm, ich mache das auch so, dass ich lieber nochmal irgendwo extern eine, eine, einen Kurs besuche. Ja. Weil Menschen, wo ich halt denke, okay, die haben sich jetzt schon sehr intensiv auch damit beschäftigt ähm, und da kann ich dann noch etwas lernen. Und, aber dann geht es eben weiter ne, mit dem Weiterlernen ja. und ich glaube, das war auch euer Antrieb, dann etwas anzubieten, nämlich die Stoffikon. Ja. Wann habt ihr euch da zusammengetan? Wie kam das zu dieser Idee der Stoffikon und wie fand die erste statt? Ich glaube, das, also ging, eigentlich hin. Ich glaub, das <lacht> ging voll schnell, hin, nach nachdem ja, wir das kennengelernt haben auf dem Praxistag ähm, von den Stoffhänden-Experten, Das war nicht nur Lydia und ich, das waren noch ähm, zwei, waren sogar drei andere noch dabei. Am wir Anfang. waren zu fünft. Wir waren zu fünft am Anfang und äh, wir haben uns halt total gut verstanden und ähm, hatten dann auch ähm, nach dem Treffen eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir uns halt immer drin ausgetauscht, wenn wir irgendwie. Also, es ging schon los mit. Ähm, Habt ihr so einen Fragebogen, den ihr euren mm -hmm. äh, Kundinnen, mm -hmm. und dann tauscht man sich aus, oder äh, habt ihr eine Wie Marke machst du den Workshop? Ja. Genau, wie, wie ja. machst du die Beratung, also wie baust du das auf, dieser, den Beratungsaufbau? Und es gab so viele Fragen und wir haben uns dann halt einfach gedacht, ja, diese Fragen haben wahrscheinlich alle. Mm. Und es gibt aber nichts. Es gab kein Angebot mehr, wo man sich hätte... Also man hätte also diese experten Facebook-Gruppen gab es Facebook auch noch, -hmm. aber... Und den aber es war noch nicht strukturiert gesammelt. Nee, es nee. war weder Struktur, mhm. oder es, also wir waren ja nie mehr, es, ich glaube, die Stoffenexperten haben bei der Kind- und Jugend auch ähm, immer ein Treffen gehabt, ähm, da weiß ich aber nicht, wie das abgelaufen ist, ob da irgendwie auch thematisch eine Weiterbildung war oder ob das einfach nur ein Alumni-Treffen sozusagen gewesen ist, mhm. weiß ich nicht, deshalb kann ich das nicht sagen, aber es gab jetzt kein, sowas wie eine Art, wie eine Konferenz, also wie gesagt, mhm. wir kommen ja aus dem, aus dem wissenschaftlichen Hintergrund und da gibt es Konferenzen zu jedem Fachgebiet, wo sich einfach die Experten und die ähm, Leute, die sich dafür interessieren, austauschen können. Und sowas gab es nicht. Und das war genau die Grundidee der Stoffikon. Genau. Ja. ja, die Grundidee. Also wir kamen schon auch aus dem Punkt, dass wir uns auch, wir waren ja zu fünft und den ja. Expertentag gab es nämlich nicht ja. zu dem Zeitpunkt. Und wir uns auch gerne treffen wollten. Und das mhm. haben wir dann auch getan. Also November 2017 war der Praxistag und im August 2018 haben wir uns in der Jugendherberge noch mal getroffen. Auch mit ja. Kind und Kind und All. und allen. wir Stimmt. haben auch so einen fluffy Austausch gemacht. Wir haben dann ja. also unsere Windeln mitgebracht, die wir gerne austauschen wollen. Das haben wir dann da gemacht. Und ähm, da wurde auch so dieses so, okay, das ist eigentlich, das macht es einfach so schön, auch mal Leute aus der eigenen Blase zu treffen. So ähm, die, die eben nicht denken, AIO, SEO AI3, was sagst du da? <lacht> genau, was ist ein Buch da? Nope. <lacht> ja, genau, also die, die auch wirklich wissen, wovon man redet oder dann auch sagen kann, ey, ich habe hier diese ähm, XY gekauft und ich verstehe das einfach nicht, wie die funktionieren soll, weil bei mir rollt die sich immer ein oder was auch immer man mhm. so für Fragen hat. Also es war jetzt nicht nur, das, dass wir Weiterbildung wollten, sondern wirklich auch der Netzwerkgedanke, dass man sagt, okay, ich will Leute treffen, in echt die sonst halt immer nur in diesen WhatsApp. Es gibt ja wahrscheinlich zigtausende WhatsApp-Gruppen, wo sich so kleine, ja, kleine Krüppchen gebildet. Aber haben. Dieses, dieses erste Treffen in dieser äh, 2018, das war ja eher noch privat. Das ist aber unser privates Treffen. Äh, genau, wie 2019? seid ihr denn da drauf bekommen, ähm, daraus da, wirklich zu sagen, okay, wir sehen da Potenzial und wir machen, wir machen da quasi ein Geschäft daraus. Weil das ist ja etwas. <lacht> ähm, ich meine, Stoppwindel sind immer noch ja. eine Nische und sich dann ja. hinzustellen und zu sagen, ich habe da eine Vision und ich sehe da einfach mehr. Mhm. Ich muss sagen, da dachte ich dann was, nämlich braucht kein Mensch. Warum denn? <lacht> ich hab, also also ich das tatsächlich warst so, so, war garantiert genau. nicht die Einzige. Und mhm. ich habe ja vorhin schon gesagt, das hat sich ja mittlerweile geändert. Und deswegen machen wir ja jetzt auch dieses Interview, weil ich es mittlerweile gut finde, was ihr da macht. Und <lacht> <lacht> ich denke, da, da ist echt was was Schönes daraus entstanden. Aber wie seid ihr denn dann auf diesen Gedanken gekommen, das zu professionalisieren? Also einmal sind wir ja dann, wir haben dann ja gedacht, cool, das wäre doch schön, wenn wir das für andere auch machen könnten. Mhm. Und dann hatten wir 2019 schon die erste Stoffikon in Koblenz damals. Mhm. Die war kostenlos. Auf Spenden Kostenlos, Basis. auf Spendenbasis. Insofern, als dass wir halt alles organisiert haben, also wir haben die mit der Jugendherberge, das war eher ein Breitstein, alles abgesprochen, das war katastrophal mit der Jugendherberge. Das hat echt viel Nerven gekostet, ja. weil die das nicht gebacken und es bekommen Das hat dann haben. trotzdem nicht funktioniert. Aber das <lacht> ja, aber es also das, das war, wirklich, das war viel Arbeit, sagen ja. wir mal so. Mhm. Dann wollten wir halt eben nicht nur wir treffen uns, sondern wir wollten auch, ähm, ja, das wir wollten auch Vorträge ja, dann, haben, wir wollten ja. Weiterbildung und das war auch, die Referenten damals haben nichts dafür bekommen, gell? Mhm. oder? Nee. Nee, die haben nichts bekommen, weil wir haben gesagt, es ist ehrenamtlich, wir wollen irgendwie du, du, du, kommt mal ähm, und dann waren das, glaube ich, insgesamt vier ja. und das, was gekostet hat, war natürlich, dass man Unterkunft und Anfahrt und alles selber natürlich zahlen musste und dann hatten wir die Spendenbars und wir hatten sogar da schon Goodiebags, ähm, ja. wo wir immer ganz lieb angefragt haben, ah, wir würden da gerne und würdest du was in unsere Goodiebag tun? Ja. Also heute ein ganz anderes ähm, Mindset, mhm. auch wie wir da heute mhm. dran gehen. Ja. aber ähm, wir hatten noch ein Barcamp, wir haben ein Barcamp organisiert, wir haben einen Poster Stimmt, ja. äh, Weißt du, was ein Barcamp Poster? ist oder wissen dann... Ja, Leute, man trefft da spontan. also die Gruppe trifft sich und einige erklären sich bereit, etwas, äh, einen Vortrag zu einem bestimmten Thema zu machen und dann guckt man, wie wird das ja. angenommen und dann findet das... Ja, gut. oder man erarbeitet halt gemeinsam was, also ja. man stellt irgendwie Fragen ja. auf dem Board und überlegt sich, zu was wollen wir was erarbeiten und das war bei uns dann der Sonntag. Es war echt eine coole Sache und wir haben halt gedacht, es ist so schade, dass wir keine... Ähm, Messe auch haben, wo halt äh, es ist ja fast jeder Shop, der ähm, Stoffhändel verkauft, macht das ja online. dann mhm. ja auch. Also ja. Ja, man kann, in den seltensten Fall hat man irgendwie direkt um die Ecke einen Shop. Also ich habe hier einen in Konstanz, der hat nur drei Marken, die großen. Ähm, und es war's. Also da würde ich jetzt auch meine Kunden nicht sagen, geh da hin und dann kannst du ein bisschen rum, nur stöbern sondern mhm. dann sag ich, da kriegst du die drei Marken, wenn das dich interessiert, dann kannst du da hingehen. Aber wir haben uns gedacht, es wäre so cool, wenn es auch eine Messe gäbe. Und eigentlich hatten wir für 2020 was viel Größeres geplant, also wirklich Ach. viel größer. Und da war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen gründen auch aus finanzieller Absicherung und ja. versicherungstechnisch auch. Ne? Also wenn du so eine große Messe machst mhm. und dann willst du da noch Vorträge machen, also wirklich... Es waren vollgepackte zwei Tage, es sollte dann auch ähm, Essen geben, es sollte einen Familienbereich geben. Also es war eher so dieser Messeteil und, und diese Weiterbildungsmesse, das sollte unser Ding werden. Wir hatten auch eine, äh, eine Gründungsberatung davor, wo man dann so einen Plan schreiben mhm. muss und so weiter. Und es wurde 2020, wir haben im Januar gegründet. Ja. Und, dann, und dann kam so eine Nachricht, komische dann, von so einer Grippe. Genau, dann war halt äh, Corona und ja. man konnte keine Live-Sachen mehr machen. So, was haben wir gemacht? Wir sind zurück zu unseren Wurzeln und haben Online-Lehre gemacht. Also ich bin Medienpädagogin, ich komme aus der digitalen Lehre. Äh, Konferenzen organisieren ist für mich jetzt auch nichts Neues. habe ich auch schon gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, innerhalb von sechs Monaten haben wir das Ganze umgebaut zu einem ähm, Zustoffik-Online, die dann im September war 2020. Und ja, es hat sich da wahnsinnig viel verändert. Ne? Also wir haben auch schon die Dinge, die wir jetzt machen, auf dem Zettel gehabt 2019. Ne? Wir haben ja einen Geschäftsplan gemacht, wir haben einen Fünf-Jahresplan gemacht, wo wollen wir hin? Was könnte man alles anbieten? Da stand schon sehr, sehr viel drauf und wir wiederholen den auch jedes Jahr. Ne? Also wir schauen da jedes Jahr drauf, okay, was haben wir von diesem Fünfjahresplan so erledigt? Was hat sich, was können wir schon abhaken, was verändert sich vielleicht auch an Fokus? Und der hat sich auf jeden Fall ziemlich stark verändert, ja. oder ja. was würdest du sagen? Ich glaube, der hat sich einmal umgedreht. Also unser Hauptfokus war schon immer auf diesen ähm, Messen und äh, Kongress quasi in einem, weil wir auch rausgehen ja. wollten und einfach ähm, Stoffwindeln den Menschen quasi in die Städte bringen, damit die Menschen, also Anwenderinnen, Eltern und betreuende Personen, einfach anfassen können und sehen können und diese Vielfalt erleben können. Das war ja eigentlich mal so, dass wir mit mir gestartet sind. Und jetzt ist mhm. es sehr fokussiert auf ähm, Weiterbildung und äh, Netzwerken von Stoffwindelberaterinnen online. Professionalisierung, ähm, halt eben auch. Ja, also dass, genau, dass man das ist, den Beruf nicht nur als ich mache mal ein Hobby und ich habe mir da mal gedacht, ich fange mal an, sondern dass man auch wirklich sagt, okay, hast du dieses Unternehmen eben auch durchdacht? Ich kenne so viele Beraterinnen, die aus den, ähm, ja, die da rausgehen aus ihrer äh, Ausbildung und gar nicht erst gründen, gar keine Gründung anmelden, weil einfach das zu viel ist, was man da tun muss und sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Hm. Also so die Gründung allein schon, das ist so dieser Teil mit der Professionalisierung. Also viele ja, Dinge, auch, die wir auch als, als ja. Problem hatten, nachdem hm. wir fertig waren, die haben wir ja auch überlegt, okay, wie, wie können wir da unterstützen? Und das geht ja auch digital und online. Und das ist auf jeden Fall ein anderer Fokus, als wir vorher mit der einen Veranstaltungsmesse gehabt haben. So. Ja, ja, ich habe das eben, ähm, ja, als meine Kinder klein waren, das war 2003, 2006, damals gab es viele Trageberaterinnen, mhm. aber... Das war eben auch, dass die allermeisten, die haben die Ausbildung gemacht, haben dann ein bisschen beraten und viele haben das ehrenamtlich gemacht. Ja. Damals mhm. gab es eben auch noch relativ viele Stillgruppen, entweder von der AFS oder auch von der La Liga. Ich meine, das hat ja jetzt auch in den letzten Jahren abgenommen, immer mehr. Und die haben das dann so nebenbei in ihren, in diesen Stillgruppen oder auch in den Eltern-Kind-Gruppen, haben die dann eben ehrenamtlich sozusagen Trageberatung gemacht. Ich meine, ich finde das jetzt aber wirklich toll und du hast vorhin auch schon den Ausdruck benutzt, Lydia, das Mindset da zu ändern, eben auch auf die Finanzen hin. Dass das jetzt nicht nur ein Hobby ist, ähm, sondern dass es wirklich etwas ist, wo jemand eine Dienstleistung erbringt, Zeit aufwendet, sich auszubilden, sich fortzubilden, Zeit und Geld aufwendet, äh, Anschauungsprodukte zu suchen, zusammenzustellen und das eben dann auch jemanden anderen dann präsentiert, auf die Fragen eingeht und im Grunde genommen diesem anderen Menschen dann auch Zeit erspart. Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal so diesen Gedanken dann eben zu verinnerlichen und zu sagen, das ist ja auch etwas wert. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Ja, ich glaube aber auch, das ist ein, <lacht> also dir und ich haben uns auch schon öfters drüber unterhalten, ich glaube, das ist halt auch ein, ein feministischer mhm. Punkt. Ich, ich glaube, dass sich da schon viel getan hat und ähm, du ja auch sagst, also die Trageberaterinnen Anfang der 2000er haben noch alle oder sehr viel ehrenamtlich gemacht, das ist ja. bei den Stoffen, die ist die sind glaube ich viele schon auch mit einem mindset gestartet dass sie da was dafür verlangen können aber ähm, ich spüre auch trotzdem immer noch diese zurückhaltung und ich glaube dass es das wirklich ein problem ist das frauen haben weil wir mhm. quasi oft dazu geprimed sind dass wir dinge die anderen helfen und die der gemeinschaft äh, was nützen, dass wir die natürlich selbstverständlich bieten wir die an aus dem der Güte unseres Herzens heraus. Und ähm, gerade wenn es dann auch noch um Babys und Familie geht, äh, ist es oft ja. so eine Sache, die Frauen <lacht> vielleicht also unterbewusst einfach äh, machen, ohne was dafür zu verlangen, weil sie das als Frau ja äh, so zu tun haben. Also für eine Familie da zu sein und für die Gemeinschaft da zu sein. Und ähm, ich glaube, da muss ich trotz allem noch viel tun und ähm, dass sich da was bewegt und dass Frauen klar wird, sie dürfen für ihre Arbeit, ob das jetzt egal, ob das eine soziale Arbeit ist oder irgendwie was anderes, Care-Arbeit, dürfen wir auch dafür was verlangen, weil wir machen da sehr viel für. Also es ist ja nicht mhm. nur, es ist ja nicht nur irgendwie die Ausbildung zu machen, sondern es ist ja die Zeit, eine Beratung zu planen. Wir müssen unsere Kinder in die Betreuung geben. Also wir, wir tauschen ja quasi Entweder wir machen Betreuung oder wir machen was für uns oder wir machen die Arbeit, die wir eben machen durch unsere Stoffhindelberatung. Ja. Ja, ja, ich Und merke das? auch bei mir. Ich meine, ich bin ja Jahrgang 69, also ich bin schon mhm. wesentlich älter als ihr. Und ähm, ich, ich merke schon noch, also ich merke es auf jeden Fall bei mir, äh, dass ich da in meinem denken auch einiges geändert hat dass ich bei vielen dingen auch noch viel zögerlicher bin aber ich ja, habe gott sei dank einen mann der auch sehr darauf achtet dass gerade unsere tochter nicht mhm. in bestimmte fallen tappt ja und mhm. wir versuchen auch immer unsere tochter so, so ein bisschen so zu stupsen und die macht das auch ganz großartig und ich versuchte auch immer mich dann in bestimmten bereichen äh, zurückzunehmen und zu sagen nee ähm, die muss da ähm, ich, ich hätte gerne, dass sie da etwas ähm, anders ist. Also, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Das also sie macht das auch. Für sie sind viele Dinge so ähm, völlig selbstverständlich, wo ich mir denke, wo, wo ich mir so denke, Mensch, super, hätte ich mich jetzt in ihrem Alter gar nicht so getraut, ähm, da, hatte ich, da war ich viel zurückhaltender. Ne? War auch nicht so üblich in meiner Generation. Also natürlich gab es da auch damals Frauen, die wesentlich stärker ähm, da schon in dem Frauenrechtsbereich eben auch mit tätig sind, die sich auch schon wesentlich mehr Sachen da getraut haben, gemacht haben. Aber es verändert sich ja ständig. Also, in den letzten Jahren hat sich ja da ja. unheimlich viel getan. Ja, und ich finde das dann echt toll. Also, ihr habt ja jetzt, ich würde da gerne diese Seite, das mal eben teilen. Wo, wo kann ich denn das jetzt machen? Ich würde gerne eure, ja, ich suche jetzt hier gerade den Bildschirm freigeben. Ich würde nämlich gerne mal eure Seite zeigen und. So dann kann ich ja noch was zum Thema Zurückhaltung erzählen. Ja, ich glaub, ja mach mal. Auch, äh, ein Problem, das viele Beraterinnen haben, dass sie nicht rausgehen mit ihrem Angebot. Mhm. Weil wir haben oft so, ja, wie mache ich Werbung, wo kann ich, äh, ich kriege nicht genug Leute, die kommen. Und ich glaube, das ist auch so mit, wir sind es gewohnt, zurückzutreten, uns zurückzuhalten, leise zu sprechen und ähm, auf keinen Fall irgendwas verlangen. Und ich, das müssen wir als Beraterinnen einfach lernen, dass wir, wir helfen den Menschen mit unserem Angebot und ähm, dafür dürfen wir aber trotzdem irgendwas verlangen. Und wir dürfen auch Werbung dafür machen, dass wir ja, ein gutes ja, Angebot ich nicht haben. Also ich meine, das müssen Lydia und ich lernen <lacht> das auch M gerade. gerade aber ja. Wir sind auch so, ja, äh, können wir das jetzt und äh, können wir diesen Preis für das verlangen? Und ja, wir machen eine gute Arbeit und dann können wir auch den Preis mhm. dafür verlangen und wir können den Leuten auch erzählen, dass es uns gibt und äh, dass sie bei uns tolle Sachen erwerben können. Genau. Ja, wenn ich von dem überzeugt bin, was ich tue, ja. dann darf ich das ruhig auch sagen. Ja. ja. Vielleicht geht es aber Männern auch so. und Die sagen das noch nicht so oft. Ja. Das, das stimmt, aber <lacht> es ist schon ähm, so ein gesellschaftliches Konstrukt, ja. dass, dass man äh, als, als Frau. so Ja, also gerade auch, ne, wir haben hier, Rebecca hat es kurz angedeutet, mit der Care-Arbeit. Das, was wir machen mit Stoff und der Beratung, fällt oft in diesen Care-Arbeitsbereich. Ne? Das sind sehr viele, ähm, sehr viele Aspekte, die einfach im Hintergrund immer passieren, die gesellschaftlich nicht oft angesprochen werden. Also Windel wechseln, ja, das macht man oh. halt irgendwie zu Hause und das ist ja auch, das macht irgendjemand. Also ich <lacht> denke auch immer dran, wenn es wenn, ähm, darum geht, Kinder zu bekommen, wenn man selber noch keine Kinder hat, dann ist es so, du bekommst Kinder, und dann gehst du halt irgendwann wieder in den Beruf zurück und dann hast du halt nur noch ein Kind. Das ist aber was ganz anderes Krasses bedeutet, auch im Hintergrund an Logistik. <lacht> Ja. ja, und bei, bei Stoffeln und Beratung ist es auch so, dass es oft so ein, so ein Beruf oder einfach generell Familienberatung, also auch mhm. eben Trageberatung, vielleicht noch irgendwie Kurse zu Baby-Led-Weaning oder baby -Signal. Es gibt Ganz viel da. ein sehr ja. großes Spektrum, was man da ausbauen kann. Aber es ist trotzdem so dieses, ja, das sind ja nur, das, das ist ja, sind ja keine wichtigen Berufe. Ja, ja. ist ja nicht wichtig, weil es hat keinen. Ähm, Einfluss. Es hat kein großes Bruttosozialprodukt, äh, was dafür steht. Also es ist nicht, es ist, ähm, es sind unwichtige Familienthemen. Genau, und das, das ich meine, das sehen wir so ja auch, wie, wie schlecht Kindererziehung bezahlt wird. Ja, also auch ja, genau. in den Kindergärten oder eben auch, warum werden Grundschullehrerinnen schlechter bezahlt als Sekundarstufe 2 und, äh, ne, und genau. verstehe ich nicht. Es, sind, also es, es, es ist unmöglich. alles in unserer Gesellschaft ja. genau, also wenn, wenn man sich das alles was Pflege angeht, alles mhm. was irgendwie tatsächlich mit Familien oder Menschen arbeiten, ist erstaunlicherweise in unserer Gesellschaft extrem schlecht, hat einen ja. extrem schlechten Ruf und wird auch extrem schlecht bezahlt. Also, wenn ich nur Pflegekraft bin, dann bin ich quasi jemand, naja, also wahrscheinlich wolltest du eigentlich Arzt werden, aber das ging halt nicht, bist du nur Pflegekraft geworden. Ja. Das ist so. Be Hirnriffig. Also, es hat, ja. es ist einfach, oder auch ähm, Erzieher in, in, im Kindergarten was die für einen Job machen. Mhm. Leute, wir wissen doch, wie das ist, mit so einem Dreijährigen umzugehen, der keinen Bock hat auf irgendwas, weil er gerade irgendwie sagt, die Banane muss aber ganz sein und nicht abgebrochen. Ja. Das ist krass, was die für Arbeit auch leisten. Und ja. das dann mit 24 auf zwei ErzieherInnen, also ganz ehrlich. Ähm, das ist echt ein krasser Job. Aber es ist einfach also alles, was in diesen Bereich fällt. Hat leider nicht so viel. Wird nicht so wertgeschätzt. Ja. Und, und dass man sich dann anfängt, wenigstens selbst wertzuschätzen zu schätzen und zu wissen, was deine eigene Arbeit wert ist, dafür sind wir auch da. Ja. Genau. Und ich habe jetzt gerade versucht, das mit dem Bildschirm freigeben. Ähm, klappt jetzt irgendwie nicht. Jetzt will ich auch jetzt nicht hier viel Zeit damit vergeuden. Aber ihr mhm. habt ja ein, ein breiteres Angebot. Also ihr habt ja auf jeden Fall dieses äh, mit dem Mindset, mit dem Money Mindset auch. Um, ihr habt aber auch, wie baue ich eine Beratung auf und ihr bietet auch andere Sachen an. Wie läuft euer, euer Weiterbildungsangebot? Also einerseits Sachen, die man immer herunterladen kann und andererseits erzählen. Genau, also man, man sagt, es gibt quasi die Sachen, die die Evergreen sind, die man immer kaufen kann. Das mhm. sind sowas wie bei uns jetzt die Ratgeber oder auch ein E-Book. Das, das kann man einfach im Shop und sich dann eben Selbststudium. Mhm. Es gibt aber auch ähm, seit diesem Jahr Kurse oder auch die Stoffi-Conline eben, finden zu einem bestimmten Zeitrahmen statt. Das ist vor allen Dingen deshalb so, weil die teilweise live sind. Also die Stoffi-Conline ist ja komplett live, die wird zwar aufgezeichnet, wir könnten die dann auch im Nachhinein einfach einstellen, aber da haben wir ja beispielsweise auch externe ReferentInnen, die ja auch mit dem, was sie dort Erzählen Geld verdienen. Und wenn wir jetzt deren mhm. Sachen, die wir aufgezeichnet haben, immer zeigen würden, also wir hatten zum Beispiel im letzten Stoffikonline ähm, was zu Wochenbettdepression und die Referentin, die hält diesen Kurs immer wieder. Wenn wir den jetzt einfach verkaufen würden, mhm. dann, müssten wir den, dann müssten wir sie viel, viel mehr Ganz bezahlen, total, ja. damit, wir, damit wir den Kurs quasi ja. behalten dürfen. so um, das heißt, äh, dieser, alles, was an, an, an Aufzeichnung ist, das könnte man natürlich auch so weiterverkaufen. Es gibt aber gerade bei den Online-Kursen auch immer einen Live-Teil. Das heißt immer ein, ein, ein, ja, Frage und Antwort, ne? also Q&A-Sachen, die, ähm, die wo ich dann einfach immer direkt antworten kann. Also bis jetzt äh, hatten wir äh, zwei Online-Kurse, einmal zu äh, Produktaufbau und generell Marketing. Als Stoffwindelberaterin, also auch sehr fokussiert wieder den Kurs, ne? also da mhm. kann jetzt nicht irgendwie, also kann natürlich auch noch jemand anderes dazu kommen, der vielleicht Trageberatung macht. Das würde vielleicht auch noch passen vom Inhalt, aber es ist schon sehr auf Stoffwendelberatung zugeschnitten. Und dann hatten wir den ähm, Teil zum Money Mindset und Umsatzplanung und vieles davon kann ich dann auch aufzeichnen und irgendwann wird es da auch Teile geben, die man dann runter, also die man, die man sich dann auch kaufen kann, wie ein Ratgeber. Aber der Mehrwert ist einfach, dass man auch den direkten Austausch hat, dass es eine bestimmte Zeit ist, in der ich sowas auch umsetzen muss. Mhm. Weil ganz mhm. oft haben wir jetzt auch schon ja, irgendwie Kurse mal. gekauft, wo und. man die Weiterbildung dann eigentlich hören muss oder angucken muss. Und dafür ja. dann auch noch die Zeit zu finden und die dann tatsächlich ja. zu machen. Ja, dann liegt dieser Kurs schon. Wir merken es immer an der stoffe conline die ist ja noch drei Monate zur Verfügung. Und ich erinnere dann immer in regelmäßigen Abständen daran, dass man das jetzt noch gucken kann. Mhm. Und dann ist er also, Ich habe es vergessen. ja also es, Trotzdem gibt es immer noch, ich wollte das doch noch mal ansehen oder ich wollte mir dazu noch mal Notizen machen. Oder jetzt auch den ähm, Produktaufbaukurs, der ist gerade ausgelaufen. Der war im Januar, hat der stattgefunden. Und gerade, wir haben vor einem Monat gesagt, so Leute, noch vier Wochen, ne? dann könnt ihr es könnt angucken. Und dann machen wir noch mal ein Q&A als Abschluss, was ihr alles umgesetzt habt und wo es euch schwer gefallen ist. Weil es war jetzt die erste Runde. Das heißt, da brauche ich dann auch noch mal Feedback. Deswegen war der auch relativ günstig damit äh, der besser wird. Der muss ja immer besser werden, <lacht> damit die irgendwann sagen kann, ja. so heute, der ist perfekt. Ähm, ja, und dann waren, waren mindestens zwei oder drei die die gesagt oh, ich habe es gar nicht mehr, ich wollte doch noch mal da reingucken. Ja, das ist, aber unser, also unser Konzept ist eigentlich so, dass wir auch ähm, eben Produkte haben für die Weiterbildung, die man so runterleihen kann. Dann haben wir Kurse und Sachen, die eben live sind. Und wir haben natürlich auch andere Produkte, also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Meetup, das ist auch live, das wird auch nicht aufgezeichnet, da muss man hinkommen. Ja. Das ist so ein bisschen die Alternative zur äh, Stoffik Online, weil wir dieses Jahr doch irgendwas machen wollten, wo man sich wirklich treffen kann und wirklich mal austauschen kann. Und dieses, ähm, ja, das findet am 7. Mai statt und äh, in fünf verschiedenen Städten. Da freuen wir uns auch echt drauf, dass wir mal ein bisschen uns wieder sehen können nach dem Ganzen bisschen rauskommen. Aber da seid dann nicht immer ihr dabei, sondern ihr habt, dann sind dann andere wieder so ein ähm, bisschen Also ich moderieren. bin in Köln ich bin in ich Stuttgart. Bin in, genau. Und äh, ähm, Greta von Stofftürlich ist zum Beispiel der Host in, ähm, in Hamburg. In Ingolstadt ist es äh, die Josie von Wickelwerk. Die gehört auch ein Stück zu unserem Team, also die unterstützt uns auch immer im Hintergrund. Und ich finde bin ich find immer wieder überrascht, weil ich hätte so gedacht, naja, Ingolstadt ist jetzt nicht so der Reiser, wenn man schreibt, es ist in Ingolstadt. Aber da sind super viele, kommen dahin auch so auf ja. unserer Community. Genau, und ähm, Berlin macht Frau Stofflich. Genau, wir hatten zuerst Leipzig gedacht, aber da hat sich dann auch kein Host gefunden. Und ähm, ja, das wird ja. eigentlich, man kann halt nicht überall sein. Wir hatten erst überlegt, das halt über das Jahr zu verteilen, aber dann hätten wir überall hinfahren müssen und das muss ich da dann auch wieder rechnen. So, kurze Unterbrechung in dem Interview. Mich würde nämlich jetzt mal deine Meinung interessieren. Wie findest du diese Art von Videos, ein Video-Interview? Möchtest du in Zukunft mehr davon haben? Soll ich da noch Kontakt zu Herstellerinnen aufnehmen oder zu anderen Beraterinnen oder auch mal zum Stoffwindelverein? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare rein. Und jetzt geht es auch schon weiter. Also. Euer Angebot ist ja dann einmal diese, diese ähm, Aufzeichnungen, dann das Live-Café und eben die Stoffikon online. Und die findet jetzt dieses Jahr auch wieder statt. Was soll der Schwerpunkt in diesem Jahr sein? Ich? Oder verratet ihr das noch nicht? <lacht> Doch, also... Ähm ja, wir sind schon in Anfragen, aber wir haben ja tatsächlich nicht so, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns nur um ein Thema. Also es ist nicht so, dass wir einen Fokus setzen und sagen, okay, dieses Jahr geht es nur um, keine Ahnung, äh, bisschen Wind, <lacht> nur um Nachtsache. <lacht> ja, also es ist, ja. so ist es nicht, sondern wir haben immer verschiedene Bereiche und wir versuchen da auch verschiedene ähm, ja, Interessens. Äh, Angrenzende Punkte an Stoff in Beratung. Also, einmal halt inhaltlich, ne, wir gucken, okay, ähm, das hatten wir letztes Jahr, hatten wir zum Beispiel ähm, hier eine Keynote zu. Äh, ähm, sag mir das Wort. <lacht> Mental Load war es nicht, sondern Mental es war load eher, ist, ja. Ich, ja. Doch, es war Mental Load. Also, es war auch so ein bisschen äh, Struktur wie. Ähm, genau, Struktur im Alltag und. Im Alltag, auch für Beraterinnen, gerade. Ja. Das haben sehr viele, äh, was ja nicht unbedingt das Thema stoff in beratung ist sondern eigentlich für alle so ja. <lacht> ähm, und dann hatten wir aber auch wie kriege ich bereich marketing da haben wir ja eigentlich jedes jahr jetzt was drin mhm. gehabt zum marketing ähm, dann haben wir äh, ja Oder letztes Gott, jahr ne? genau label zertifikate oh, ja. mhm. also so wirklich ein ähm, ähm, ähm, ja Hintergrundwissen einfach, mhm. dann auch angrenzender Bereich, Wochenbett, -Depression. Ja. wir begleiten mhm. ja einfach Familien ähm, in meistens der Anfangsphase, was kann ich da eigentlich machen? Und dieses Jahr, ich verrate die Themen noch nicht, aber dieses Jahr haben wir schon ein paar Themen mhm. auf dem Schirm, die ähm, ja wo man dann einfach so ein bisschen Spektrum abbilden kann. Wir hatten letztes Jahr auch das, das erste Mal eine Podiumsdiskussion und ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr wieder eine mhm. gibt. Vielleicht nicht ganz am Ende, sondern eher am Anfang, weil ihr mich geleitet und ich war so am Ende so, oh mein Gott, ich bin so fertig. Aber ich glaube, es ging noch. Ja. Genau. Nee, also das ist die StoffiConline, online ähm, wird es auf jeden Fall geben. Also das äh, nur weil wir jetzt quasi mehr Öffnungen wieder haben und theoretisch uns ja auch mit dem Meetup äh, in Live sehen, die Stoffi Conline hat sich da einfach sehr bewährt, weil auch viele mhm. einfach sehr froh drum sind, dass sie ähm, das im Nachhinein noch nachschauen können. Mhm. Das ist eine Weiterbildung. Die, äh, die wirklich gezielt auf die Beraterin geht und man kann sich da auch ein Einzelticket für die einzelnen ähm, Inhalte holen, wenn man sagt, okay, ich will sie nicht komplett sehen. Ja, genau. Leute ja, Tage, ne? Also ja. oder profitieren zwei ja. Tage, Freitag, oder Freitagabend an, Freitagnachmittag fängt sie, glaube ich, an und geht dann bis Sonntag. Nee, Samstag erst. Also wir hatten ursprünglich mal, glaube ich, Freitag ja. gedacht. Aber deswegen, also wir haben natürlich vorher eine Signalgruppe, in der schon ganz viel Austausch passiert. Die Leute kriegen ja in der Woche davor ihre Goodiebox, wo dann schon mhm. einfach auch ähm, Infomaterial drin sind. Die können sich schon einlesen. Es gibt ja auch zu jedem Thema Hintergrundinformationen auf unserer Plattform. Und ähm, da wird schon hart gefeiert. Ja. Die Goodiebox <lacht> sind ist ist ja immer in, mega ja. Alle immer so, oh, ich habe meine Goodiebox bekommen, lass lassen sie zusammen auspacken. Also das ist auf jeden Fall ähm, äh, viel Freude, die da auch ankommt. Ja. Und auch ein Stück weit das Rahmenprogramm. Wir haben ja immer auch so gemeinsame Teile, ähm, zum Beispiel Essen, was drin ist. Essen verbindet sehr. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und äh, also es ist jetzt nicht nur, man hört sich dröge vier, vier Vorträge an und Jut ist, sondern wir haben da auch wirklich Austausch. Und äh, warst du letztes Jahr, warst du komplett dabei? Nee, ne? Nee, ich war warst, nur teilweise dabei. Mhm. Ähm, ja, das ja, ist aber halt auch voll. Deshalb ja. ist die stoffe dann ja auch so ja. online gut, weil viele kaufen sich auch das Bundle, also das ganze Ticket am Wochenende und dann schalten sie sich zu. Dann können sie vielleicht eine Session nicht mitmachen, können dann die andere wieder mitmachen. Also es war echt, das ist halt genau. Super. Also es ist halt auch für die Leute, die zu Hause ja. sind und Kinder haben ja. und die sagen, ich kann nicht zwei Tage am Stück irgendwo hinfahren und mir eine Konferenz geben, sondern ich will, ja. kann mir gezielt dann den Vormittag, sage ich dann, ich bin Vormittag weg, aber am Nachmittag habe ich, habe ich Familienzeit, mhm. ne? also so. Und, Und ab wann sind da die Anmel Anmeldungen möglich in diesem Jahr? Habt ihr da schon Termine? Ja, äh, warte, ich <lacht> <noch> muss nachgucken. <lacht> Was ist der Early Bird? Warte, das muss ich echt nachschauen, weil wir, grad noch, wir sind noch gerade so im im im T meet -up meet -up dran. Up. Yeah. ja, dass, wir, äh, dass wir noch gar nicht, ähm, dass ich die Daten von der stoffi dann noch gar nicht direkt dir so aus dem FF rausschütteln kann. Ich kann aber so wir haben jetzt über das Café gar nichts erzählt äh, bei unserem Angebot, genau. weil wir haben ja das tnb kaffee und das ist quasi, ich würde schon sagen, es ist eine Art Mini-Story online, da treffen wir uns einmal äh, Im, Monat. im Monat live auf Zoom und diskutieren über ein Thema. Jetzt letztes Mal war es zum Beispiel dieses Wolle reinigen thema deshalb mhm. habe ich am Anfang so sehr darüber gesprochen, dass ich da jetzt gerade ganz viel Hintergrundrecherche mache, weil es dann daraus entwickelt sich dann der Ratgeber und ein Protokoll für die Teilnehmerinnen. Genau, und da quatschen wir uns. Quatschen wir einmal im Monat zusammen zum Thema, ganz locker, ganz entspannt und ähm, ansonsten gibt es die Signalgruppe für alle Teilnehmerinnen und da tauschen wir uns ständig aus über verschiedene Themen. Also jetzt ging es gerade. Letztes Thema war Mami-Maus. Hat jemand Erfahrungen mit Mami-Maus-Windeln? mit dem Hersteller Mami-Maus, ich dachte es. Genau, nicht. ja. <lacht> mit dem, genau, mit dem Hersteller. Und dann ähm, tauscht man sich halt äh, darüber aus. Und ja. einer hat die Windel und die, der nächste hat die andere. Und ja, oder mein Workshop äh, hier: äh, Was sagt ihr, welche Dummies benutzt ihr? Genau. Und, äh, womit fange ich jetzt an? Oder so. Also, da ist schon echt viel Austausch. Ja. So, ich kann es jetzt lässt sagen. Sich auch über eure Webseite buchen genau das genau. großer ja. orangener Button TNB Kaffee ja. und dann wird man auf elo also der der Kurs wird über ILO Page gehostet damit mhm. wir einfach eine zentrale haben und ähm, ja kann man Mitglied werden ist wirklich mhm. eine tolle Sache genau. und wir machen jetzt auch demnächst ähm, die die Themen also wir suchen die Themen gemeinsam in, in der Gruppe aus ne? mhm. also alle Member haben da Zugang zu einer Plattform wo sie dann ähm, auswählen können was sie interessant finden sie können auch selber Themen reinreichen und ähm, wir legen die dann für die nächsten vier Monate fest. Dann ja. findet man auch wieder, um was es gehen würde in den nächsten vier Monaten auf der Homepage. Genau. Ja. Also das also ist halt dann so quasi das Netzwerkangebot, das tv Café genau. ja. und <lacht> ähm, die Kurse wären eben so individuell und die sind dann <lacht> wahrscheinlich auch interessant für Eltern, die ja sich selber jetzt gerade für, Stoffwindel interessieren, aber vielleicht nicht unbedingt in der Beratung tätig sind, aber sagen, äh, menschen das mit der Wolle jetzt eben, das würde mich total interessieren. Ähm, die können dann das selber dann noch mal ein also, Wissen nachlesen, oder? Genau, das kommt auch ja. Also wir haben ähm, unsere Kernzielgruppe sind schon Stoffwindelberaterinnen. Mhm. Also das heißt, wir haben nicht unbedingt ähm, die Zielgruppe, einfach Eltern, die mit Stoffwickeln, aber das kommt, weil viele Themen sich ja schon überlappen. Nun muss man, wenn man es für Eltern macht, ähm, einfach immer schauen, okay, wie viel <lacht> Hintergrundwissen ja, ja. schmeiße ich damit rein, weil die brauchen einfach keine 30, 40, 50 Seiten Wolle mhm. reinigen. Die wollen ihre Methode und die müssen nicht wissen, mhm. was ist Ammoniak? Wie bildet sich das? Ähm, warum äh, lagert sich das an der Windel an? Wie kann ich das vermeiden? Ist es Urinstein? Ist es kein Urinstein? Du, du, du, du. Also diese ganzen Hintergrundsachen, die für eine Beraterin wirklich auch gut zu wissen sind, wichtig zu wissen sind, wenn sie dann eben beraten. Ähm, die braucht aber jetzt vielleicht ein Elternteil nicht unbedingt. Kann sich ja dann vielleicht auch noch sagen, okay, dann gebe ich mehr Geld aus und kaufe mir den Großen, das große E-Book. Aber ähm, wir setzen so langsam die Sachen eben auch um für, für Eltern. Also wir haben durchaus auch ähm, schon Anfragen gehabt von äh, Menschen, die noch nicht wissen, mache ich mal eine Ausbildung oder nicht? Die gefragt haben, darf ich trotzdem mal ins Café kommen? Ja. Das ist halt klar. Du merkst dann ja selber, ist es, für, ist es zu spezifisch für mich? Ist das überhaupt was oder ist es das nicht? Ja, also es ist ähm, Aber wir haben auch viel, einige Teilnehmerinnen, die gerade eine Ausbildung anfangen. Genau, oder die mit mittendrin haben. sind. Und gleichzeitig mhm. aber auch Beraterinnen, die es schon echt lange machen. Und das ist ja. so schön. Also das ist einfach super schön, dieser Austausch, weil man halt auch Menschen aus verschiedenen Bereichen hat. Also wir haben Chemikerinnen, wir haben irgendwie äh, Personal ja. Assistance, wir haben Leute, die ja. äh, irgendwie... Also wir haben aus allen Bereichen... <lacht> wir haben eine Tierärztin, das ist auch aber cool. <lacht> und das ist aber... Ja, aber es ist halt super schön und gut, andere Perspektiven zu reinzubekommen und da lernt man auch immer wieder irgendwie was Neues. Also es ist richtig ja. toll. Ja. ja, genau. Und ähm, die, bevor ich jetzt wieder zurück zur Stoffe online komme, wir, was was wir jetzt auch ausbauen, sind so Beratungsequipment ähm, equipment sachen ne? Also wo man dann einfach auch, wenn man gerade auch neu startet, ein bisschen eine Erleichterung bekommt. Also mhm. gerade so dieses brauche ich einen Fragebogen, ah, okay, ich kann den von der Nappy Business nehmen und dann benutze ich den jetzt erstmal und vielleicht stelle ich ihn irgendwann für mich selber noch mal um. Oder was brauche ich eigentlich alles für mein Sortiment? Oder ich will irgendwie, ich habe eine Kundin, die braucht, muss, muss, muss ihre Windeln strippen. Ich habe gar keine selbe Anleitung selber, nehme ich die von The Navy Business und so. Also diese Angebote kommen jetzt auf jeden Fall auch noch. Also wird die Produktpalette auf jeden Fall auch noch größer im nächsten Jahr. Ähm, und da freue ich mich auch total drauf, also es wird auch ein paar Real, Realprodukte, ne? also die nicht im online sind, aber die man dann auch <lacht> ja. kaufen kann und aushändigen kann an seine Kundin. Das wird es auch geben, ja. Im Moment haben wir ja eher so die äh, schönen Sachen, wir haben diese Postkarten. Warte, ich kann sie auch direkt ins Bild hacken. hier. Ja, ja hier genau, da habe ich eine zu Weihnachten ne? bekommen. Die, kann, die steht <lacht> ja, immer noch ja, da. <lacht> <lacht> genau, die sind auch einfach so schön. Die sind schön, also ja. Es ist die nicht schön, nur einfach passiert, so eine... Genau. Äh, es hat ja nicht jeder unbedingt Talent, eine schöne Karte zu machen oder schöne Werbung mhm. zu machen. Und dann ist es doch nett, wenn man irgendwie was hat, worauf man zurückgreifen kann und sich diese Arbeit auch spart. Ja. Also wir ersparen also quasi auch Arbeit. Ja. Genau. Aber du hast gefragt, wann die StoffiConline genau, jetzt geht. Genau, wann ist die StoffiCon 22? Also die StoffiConline 2022 ist immer, also nein, die StoffiConline generell ist immer am ersten Wochenende im September. Das kann man sich jetzt für die mhm. nächsten Jahre einfach eintragen in den Kalender, ja. was die ist. Ähm, dann weiß man, also man, ne, die ist immer dann. Und die Tickets gibt es in diesem Jahr ab Juli. Da wird es okay. aber auch ganz groß Ankündigungen ja. geben und so weiter. Da gibt es die Early Birds. Achtung, die Early Birds waren das letzte Jahr in sieben Minuten ausverkauft. Wow, wow. Das war echt krass. Ja, das war ja. Aber das kann man dann über... Instagram zum Beispiel erfahren, wenn man euch ja. bei Instagram folgt. Ja. Genau, ja. Instagram genau. Und mhm. ähm, Rebecca ist auch drauf und dran, dass wir einfach auch äh, ein bisschen mehr bei Facebook, ähm, mhm. dass das da alles aktuell ist. Also auch da sieht man es. Mhm. Ich spiele auch die Story immer auf Facebook aus, aber ich glaube, niemand guckt bei Facebook Stories. Ähm, also ihr, ihr kriegt das auf jeden Fall mit. Ja. Man kann aber sich auch in unsere ähm, Listen. Es gibt dann demnächst auch wieder eine ähm, Warteliste oder eine, eine Infoliste zur Stoffik Online, wo man dann auch die Informationen zur Stoffik Online Es können sich eben aber auch alle entsmelzen. für unseren, unser Freebie äh, oder unser Freebie sagen, darf man noch, es ist nicht kostenlos, es das heißt aber Freebie äh, eintragen. Äh, wenn ihr euch für unseren Newsletter eintragt, bekommt ihr im Moment noch ähm, fünf Tipps für achtsames Wickeln mit Wegwerfwindeln. Ähm, mhm, genau. Ja. Vielleicht kannst du den Link dann einfach in die Schaltung mach machen. Ich ja, verlinke eure Seite, ich verlinke <lacht> euren Instagram-Kanal und äh, genau. Also, und dann wollen wir das link. alles finden. Ja. Nee, Deswegen. also genau, weil über den Newsletter, also es ist wirklich kein Drücker-Newsletter, wo wir schreiben, oh, unsere Woche war so und so, sondern ähm, da gibt es dann wirklich auch eben diese Infos mhm. wie: okay, Leute, jetzt geht's los. Stoffik online. Wer aber möchte die ein Early-Word-Ticket? Ab dann dem 3. Ich, Juli. Wer möchte den Wecker? Ja. Ja, tatsächlich ähm, ja, bin ich da auch, ja. also ich, ich bin auch so begeistert davon, dass die Leute es äh, so gut finden. Also das, das freut einen, ja. weil das natürlich auch eine, ach, das, davon lebe ich nicht, aber es ist ja. auf jeden Fall eine schöne Bestätigung, <lacht> sage ich mal. Ja. Nee, mich hat da letztes Jahr ähm, dieser Vortrag, den die Alicia von Julis ja auch gehalten hat, eben mhm. mit den Zertifikaten, mhm. Das hat mich echt so überzeugt und ich dachte, ja doch, also das ist, die zwei haben einfach was gesehen, was ich nicht gesehen habe und ähm, ich finde das gut und eben auch diese Angebote, die ihr jetzt habt, über die wir jetzt auch in den, in der letzten Stunde gesprochen haben, ähm, die finde ich auch gut, die finde ich auch wichtig und ja, deswegen wünsche ich euch auch alles, alles Gute weiterhin. Und ja. äh, dass die Stoffigord dieses Jahr auch wieder schnell gut besucht, also gebucht und dann eben auch äh, besucht wird. Und auch diese Meetups, die jetzt in verschiedenen Städten stattfinden, da könnt ihr euch ja auch noch dafür anmelden. Und da gibt es bestimmt genau. auch ein paar Plätze. Die ja. finden in, in unterschiedlichen Lokalitäten statt. Ne? Also in Köln und genau. ich hier gehört, Lydia, das soll ein ganz nettes Café auch sein. Also da gibt es auch was zu essen und zu trinken. Genau, also wir sind nicht, wir sitzen nicht auf einer Wiese und äh, ja. muss alle jetzt ihre eigene Feschbubbe mitbringen. Wir ja. sind, äh, ja, wir hoffen ja auf gutes Wetter und keinen Schnee <lacht> im Mai. <hinbei. lacht> <lacht> genau, aber nee, also das wird auf jeden Fall total, ähm, total schön hier. Ja. Super, genau. Gut, äh, zum Schluss würde ich euch doch noch gerne was fragen und zwar, was wären denn eure ja, sagen wir mal drei. Drei wichtigsten Tipps für Beraterinnen, gerade für diejenigen, die jetzt gerade starten. Was wären da eure drei wichtigsten? Wir haben fünf aufgeschrieben. Okay, dann macht fünf. Jeder darf fünf Aber oder habt zusammen fünf? Ich glaube, wir, wir machen es wir zusammen, dann es. Ja, wir, es. Das. Mhm, ja, wir sind da d'accord, glaube ich, ziemlich. Ähm, jetzt überlege ich, mit was ich am besten anfange. Oh. Also ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, wenn du anfängst als Beraterin oder überlegst, mache ich eine Ausbildung, dann denk drüber nach, was du damit eigentlich machen willst. Mhm. Also wo willst du hin damit? Mhm. Was ist das Ziel, was du mit dieser Ausbildung, wenn es nur einfach ist, ich möchte mein Hobby ein bisschen intensivieren, ich möchte einfach ein bisschen mehr Wissen haben und es ist schön, wenn sich die Kosten für all diese wunderschönen neuen Windeln, die ich kaufen will, decken, ja. dann ist das total in Ordnung. Mhm. Aber dann seid ihr auch dessen bewusst, dass du genau das damit mhm. möchtest. Ist es, oh, ich möchte ein bisschen Zuverdienst zu meinem Elterngeld, ist also gedeckelt bei 450 Euro, die ich verdienen will, ist das auch völlig in Ordnung? Sagst du, das soll mein Hauptberuf werden, ich will damit im Monat äh, 2.500 Euro brutto machen, dann ist das in Ordnung, aber dann musst du da gut drüber nachdenken, wie du das erreichen kannst. Mhm. So, also sei dir bewusst, wo will ich hin und wie komme ich da denn überhaupt hin? Das wäre mein erstes. Rebecca. Mhm. Genau, also ich habe das <lacht> kurz formuliert unter Entscheide dich, ob du Hobby oder Beruf draus machen willst. Mhm. Ähm, weil es einfach, glaube ich, es ist sehr frustrierend ähm, mit so einem, ja, ich mache das halt mal zu starten oder ähm, zu denken, oh ja, also ich werde dann Beruf draus machen oder das wird schon viel Geld reinbringen und dann arbeitet und arbeitet man irgendwie so ohne Plan. Also das ist schon, also entscheide dich, ist es Hobby oder Beruf und dann geh es aber auch so an. Ja. Ähm. Mein Nummer zwei äh, wäre, ähm, nutz dein Netzwerk, was du hast oder bau dir auch ein Netzwerk auf, weil es ist, du, musst es nicht von, du musst es nicht alleine schaffen und du musst es auch nicht komplett dir selber wieder neu ausdenken. Also ja. sei da im Austausch. Auch wir machen Fehlkäufer als Beraterinnen durchaus. Und das ist einfach super hilfreich, wenn ich ein Netzwerk habe, wo ich dann fragen kann, eben wie, wie, wie ist es mit der Mami-Maus? Ist es sinnvoll oder nicht? Oder ähm, was ist der Vor- und Nachteil? Und dann kann man sich besser entscheiden, als wenn ich dann einfach sage, okay, oh, die sieht schön aus, die Kopfschmerzen. Ja, so. Genau. Okay, dann, dann Nummer drei. drei. Nummer drei, Rebecca. Bei mir ist Nummer drei ähm, einfach machen. Ähm, und zwar, ich glaube, man kann sich schon viele Gedanken machen, wie man eine Beratung angeht und wie man eine Beratung aufbaut, aber das meiste lernt man tatsächlich, indem man einfach die Beratung macht mhm. ähm, und das einfach loslegen. Ja. Ja, also genau, nicht zu verkopft. Also ich, wir haben am Anfang gesagt, denk drüber nach, wo du hin willst. Das ist auch, das ist auch total gut. Ähm, aber äh, für mich wäre der Punkt tatsächlich nicht diese Perfektionismusgeschichte mhm. zu suchen. Ne? Also starte mit dem, was du hast, du brauchst kein Sortiment, was äh, mhm. alles abdeckt, starte und dann kannst du das immer noch ähm, perfektionieren. Und vielleicht wirst du in deinem ersten Workshop stehen und der wird dann plötzlich drei Stunden lang sein und du denkst dir so, okay, das war jetzt völlig zu viel. Ja. Dann hast du daraus auch was gelernt und dann wird der Nächste dann wahrscheinlich anders aussehen. Oder irgendjemand fragt dich eine Frage und du hast keine Ahnung, aber das ist okay. So. <lacht> dann sagst du, das ich ist eine gute Frage, nach. weißt ja. du was, ich gucke es nach. Und dann frage ich oder ich frage meine, meine, also mein Netzwerk ja. eben, was ich habe. Ja. Ich frage einfach mal und ich schreibe dir dann gerne, was die Antwort ist. Das darf man machen. Ja. Das ist durchaus auch professionell. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, mein Punkt wäre, bleib aktuell, bleib up to date. Das ist Nummer vier. Also schau dir den Markt an, was da passiert. Da passiert ja im Moment wahnsinnig viel. Heißt nicht, dass du jede neue Windel kaufen sollst, die auf den Markt kommt. Aber ja. zu wissen, was gerade eben Thema ist und wo es vielleicht Innovationen gibt, ist auf jeden Fall wichtig, gut zu wissen. Und dann noch eine Nummer fünf. Ich habe noch eine Nummer fünf. Soll ich? Ja. <lacht> Zeig dich. Zeig dich ist meine Nummer 5. Zeig, dass du Stofffindeberaterin bist. Geh, ja. geh raus und mach deine Werbung, denn es ist nicht böse zu sagen, was du machst. Ähm, äh, überleg dir einen guten Kernsatz, den du sagst, wenn jemand dich fragt, was du denn da eigentlich machst als Stoffwindeberaterin. Sowas wie ich helfe Familien, das richtige System für sie zu finden oder bei Problemen mit Stoffwindeberaterin. Ähm, ja, und zeig, dass du das machst. Mach, mach, geh raus. <lacht> ja. Wenn du nur eine Homepage hast, aber nirgendwo sonst auftauchst, wird dich niemand finden. Weil wenn du, du möchtest ja gerne Leuten helfen damit. Das ist ja, wir wollen ja gerne, dass mehr Leute mit Stoff wickeln. Wir wollen ja, dass Stoffwickeln wieder ein Thema wird. Was dann auch nicht mehr, wo dann nicht mehr die Leute sagen, ich wickel ja mit normalen Windeln, sondern wo dann gefragt wird, okay, heißt das jetzt mit Wegwerfwindeln oder mit Stoff? Weil ist ja beides Normal, ne? <lacht> ähm, da wollen wir ja hin und wenn wenn wenn die leute das nicht sehen dass es das gibt dann passiert es nicht also du darfst ruhig sagen dass es stoffe in der beratung gibt und dass du das machst ne? schön genau das war wunderbar ja ich denke wir könnten noch über viel viel mehr reden aber das und wird das? ja dann ein ewig langes video <lacht> Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei. Und genau, dir. Äh, wie gesagt, ich verlinke das dann alles noch. Ja. ja, und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und euch da draußen auch einen schönen Tag oder eine ruhige Nacht, was auch immer. Wann, wann auch immer ihr es guckt. Genau, wann auch immer ihr es guckt. Und bis bald dann zum nächsten genau. Video. Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao.